Liebe Facebook-Begleiterinnen, liebe Facebook-Begleiter, mein Team und ich wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit. Eine Zeit, in der man sich Ruhe nimmt für die Familie, aber auch für Freunde, die man innehält, aber auch eine Zeit, die kulturell so breit in Europa gelebt wird. Wir möchten Sie und Euch mit auf den Weg nehmen in diese Adventszeit, indem wir jeden Tag ein neues Kalendertürchen öffnen mit einer anderen europäischen Tradition. Und dabei unterstützen mich die Kollegen hier aus der S&D, aus der sozialdemokratischen Fraktion. Und mit dieser Aktion wollen wir zeigen, dass Europa eben nicht nur das Europa der Finanzmärkte ist und der weiteren bürokratischen, großen Entwicklungen, die ein Europa natürlich auch mit sich bringt, sondern Europa ist eben ein Europa der Vielfalt, der Kultur. Und genau das ist das, was uns zusammenhält, unsere Kultur, die unterschiedlich ist, aber in ihrer Breite und Miterlebbarkeit das Europa auch spannend macht. In diesem Sinne wünsche ich uns und Ihnen und euch eine schöne Adventszeit, und viel Freude und Spaß beim Öffnen der Türchen und natürlich, wenn es geht, zu Hause ebenfalls einen Adventskalender mit einem Stück Schokolade, was auch nicht schlecht ist. Bis dann!